Dias! Dias! Haha! <lacht> oh, Haha, befriedigendes Gefühl. Dias! Dias! Dias! Dias! Dias! Dias! Philipp, Philipp, guck mich an, guck mich an. Alles wird gut. 3, 2, 1... Oh, Gott oh, was. Willkommen Leute, mein Name ist Hertrion und ich begrüße euch zur dritten Folge Minecraft Fight mit Mitsuri. Hi, na? So, und wir wollen nicht zu viel labern, wir joinen direkt auf dem Server in 3, 2... Eins rauf. Okay, let's go. Oh, nice. Passt. Ah, schönes Ding. Drauf. Nice. Nice, da ist er. Perfekt. So, unsere Pläne für heute sind, ähm, noch ein bisschen die Höhle kunden und dann schon weiterziehen. Mhm, auf jeden damit Fall. Damit die Leute nicht uns finden. Nicht uns snipen können, halt den Standort genau. nicht wissen. Genau. Ah warte, du wolltest mir noch Eisen geben? Ja, äh letzte Folge war ja relativ, also ziemlich erfolgreich eigentlich. Nicht Joa. nur relativ, sondern ziemlich. Würde ich schon sagen. Ja. kann man machen. Genau, ähm, Joa, machst du dir dann schon volle Rüstung oder wie? Äh nee, ich brauche noch Spitzhacke. Und ich habe kein Holz, ich habe dir alles gegeben. Ja, ich, ich gebe dir mal eine Spitzhacke gleich. Warte, hast du noch Kohle? Hier, bräuchte ich Kohle. Äh, ich hab 23, da okay, bitteschön. schön. Perfekt. Warte, dann teile ich das nämlich auch auf, dann ist das Eisen hier schneller gebraten. So, okay. Äh, ja, hier nimm meine Spitzhacke. Oder genau. nimm du das Iron. Jo. Soll ich mir dann Rüstung? Er ja, erstmal eine Spitzhacke und dann mache ich mir Rüstung, würde ich sagen. Jo. Ähm, LOL! Genau. Es denn? ist gerade vor meinen Augen ein Zombie gespawnt. Ich habe so einen gehittet, hab den getötet und auf einmal war direkt vor mir der nächste. Lol, okay, das ist echt selten. Das hatte ich noch nie. Wow. Aber ich find's echt krass, dass uns keiner. Also ich hätte jetzt echt gedacht. Gut, das wird wahrscheinlich am Ende vor allen Dingen äh, sein, aber ich hätte echt gedacht dass uns vielleicht Leute nachjoinen oder sowas. Aber gut, mhm. die meisten haben halt ihre ersten drei schon aufgenommen. Na das eben. Ist halt das Ding. Und übrigens, Stop. ich hab's jetzt mit der Cam hingekriegt, ich bin jetzt ein bisschen heller, falls es so geklappt hat mit der Cam, mal gucken. Je. Wenn nicht, dann vergesst einfach das, was ich gesagt habe. So. Okay. Was hast du gesagt? Was? Ich weiß auch nicht, was ich gesagt habe. So, haben okay. wir überhaupt schon angefangen? Nehmen wir schon auf. Ja haben ja. Hier ja, ist die fünfte Folge. Okay, geil, fünfte Folge, juhu. Okay. so. In der Höhle sehe ich nichts oder? mehr. Also ich ja, ich, ich übersehe die ganze Zeit Eisen, merke ich. Ja. Nicht so huge. Das ist nicht so huge. ja. Ich sollte auch mehr abbauen. Ich kann jetzt eigentlich auch, warte mal, den Enchant habe ich hier reingefahren, äh, reingefahren. Creeper? Reingefahren. Ja, okay. okay, alles chillig. Bei mir war ja eine Spinne einfach in der Aufnahme vorhin. Also nicht wunderbar, wir nehmen das nacheinander auf, habe ich ja schon gesagt. In der Folge mhm. davor, aber. Ey, ich hatte vorhin auch so. Ey, ich wäre fast gestorben, wirklich. Ich dachte. Aber der hat mir gar nicht so viel Damage gemacht. Alter. es ging. Ich hätte gedacht, ich kriege mehr. Hier geht die ganze Zeit das Gravel so richtig penetrant, fällt es auf den Boden von der Decke. Das ist halt so richtig schlimm, ne? Es mhm. fuckt mich halt auch ab. Ja, genau. Hier, warte, hier ist, hier ist Redstone. Ja. Ist hier irgendwo Diamantus? Stimmt eigentlich. Redstone ist oft ein Zeichen dafür, dass Diamanten in der Nähe sind, ne? Ja. Natürlich oh, die Höhle zeigt nicht viel. Boah, hier ist wieder ein Creeper. Nee, ey. Die Richtung ist ja echt verhext. Ey, schon wieder keine Lust mehr, ey. Vorm okay, Winter aber meiner Winter. Richtung ist nichts mehr, Oh, ich hab Gold. Cold. Ich hab Gold. Nice. Aber auch nur eins, leider. Aber scheiße, ja. wo eins ist, etwas. ist, kann auch mehr sein. Oh Gott, hier ist einfach ein fucking Skelett, Digga. Hör auf, mir Angst zu machen. Es tut mir leid. Ich, hab ich mich möchte einfach das erstreckt. nicht. Ja, es tut mir leid. <lacht> Herr Kevin, es tut mir leid, dass ich einmal aufgeschrien habe. Oh mein Gott, ich bin gerade fast in die Lava gefallen. Okay, Und next das Screamer. ist nicht gut. Ja. ich gehe mal nach hier oben, hier ist nämlich ziemlich viel Eis. Ja, ja, geil. Ich habe ich hab Gunpowder bekommen. Alter, das ist echt geil. Das ist echt ziemlich geil. Lass mal direkt eine Falle bauen. <lacht> Lass mal direkt alle in die Luft sprengen, <lacht> samt uns. Bitte, tu es einfach. Nee, nee, wir überleben. MLG. Wir machen so Explosionsschutz 50. Hm. Ey, ich hab nochmal Gold gefunden. Und da ist ein Skelett. Ein Skelett hab ich auch gefunden. hi. Na? Willst du mal in die Lava fallen? Ach, knapp daneben. Schade eigentlich. Wir müssen aber auch dran denken, rechtzeitig dann den Spot zu wechseln. Ja, auf jeden Fall. Achtest du ein bisschen auf die Zeit, das wäre super. Mhm, warte mal, Slash T. Oh Gott, hier ist noch ein Skelett. Wir haben noch elf Minuten Zeit. Ich baue mal eben ganz kurz eine Wand, ich baue mal die Berliner Mauer eben auf. Ich muss mal eben ganz kurz äh, ja. Ey, ich hab. Ja, ich hab eine Goldquelle gefunden. Die erste. Nice. Die erste etwas größere. Bin ich jetzt gespannt. Geht's noch weiter? Nee, schade, aber fast. Oh mein Gott, wie? Ist noch wo kommen die ganzen Skelette her? Ich das nicht. Also Mobs sind auf jeden Fall ordentlich am Start. Also Level-Probleme kriegst du eigentlich nicht, wenn du genug Huntest. Also. Das ist nicht. Oh, hier ist direkt Lava, man, Krank. Okay, da geh heißt ich noch nicht mehr weiter runter. Ich baue einfach mal Redstone ab allein für die Level. Ja. No. Und stimmt, brauchen wir eh noch, vielleicht, wer ja, weiß, vielleicht stellen wir damit ja doch noch was an. Muss aber gucken, auf jeden Fall, hier ähm, okay, ist bist du ich schon? Ich bin gerade echt oh, gut Gold, muss bist ich sagen. Bist du schon voll Iron? Ich hab noch mal Dias. Als ob, warte, warte, lass mich kommen, ich will, diesmal baue ich ab. Ja, ja, hier ist ein Creeper in der Nähe. Äh, oh, sag mir doch, dass auf deinem Weg Lava ist. Hä? Ich bin hier hinten rumgegangen, ich bin nicht deinen Weg gegangen. Achso, oh, ich bin außen rum. Ich lauf außen äh. rum, weil ich cool bin. Ey, hier oh, sind so äh. viele Mobs, bitte pass auf. Ja, hier vorne sind die. Hier, guck hier, direkt hier. Nein, Oh der, nice. der ist ja warte cool, mal. Direkt dahinter. Äh. Pass auf, der ist direkt dahinter. Ja, warte, ich, ich, ich hätte ihn in die da war. Ja, hast sie? Easy. Oh. Ja, easy. Oh, Gott, oh Gott, Gott, Gott, du bist wieder in meinen Schlag reingerannt, Mann. Ja, ja. Eins, zwei, hab ich. drei. Ja. Warte, rum noch ein bisschen schauen. Ja, ja, guck mal hier unterm Dings auch noch. Ich glaube, Gla oder oh, kommt Lava. Naja, nee, ich glaube hier, warte, genau, nee, so. nichts mehr. Aber drei Stück ist nice. Ja, das ist echt geil. Guck mal, da habe ich doch auch mal welche gefunden, das ist auch schon. Ja, cool. fein gemacht. Yeah. ich bin ausgebildet, Ich bin ein Spürhund <lacht> für Diamanten. Ich bin richtig... ein guter Lehrling geworden. Ja, ja. Wir sind beide Spürhunde. Aber ich bin der Oberspürhund. Ey, okay, meinetwegen. <lacht> Alter, ich Höhle es ja. Ey. Oh, ist shit, da soll ich nicht reinrennen. Ja. Aber trotzdem müssen wir gehen. Ist gut, muss man sagen. Eigentlich trotzdem schade, müssen wir, wir hier, gehen. Eigentlich schade, dass wir hier gleich wieder weg müssen. Aufpassen, da oben ist ein Creeper. Ja. Soll er ja wir sind noch nicht in die andere Richtung gegangen. Nee, nee. Oder? Nee. Nee, guck mal. Okay, wir richtig, haben sechs Dias. Wird. Ja, das ist krass. W waren wir schon noch nee, Dias Wetter noch nicht, nee, oder? Nee, nichts machen. Wir machen noch. Gar Kannst du noch in die Richtung gehen und gucken, was da ist? Ja, ja, kann ich machen. Wir waren halt nur bei Mobs. Habe ich, ich die jetzt noch mal mitgenommen, was da war? Ja, ich habe 12 Gold, ne? Also, okay, nice, das braten wir später. Äh, bratet, ungebraten. <lacht> Ungebratet, achso. Okay, warte, Knochen sind eigentlich ganz gut. Ja, warte, kann man. Oh, Zuckerrohr ist nachgewachsen, nice. Ja, du kannst Bone Meal machen, ne? Ja, bringt ja nichts. Bringt nichts? Nee, damit kannst du kein Zuckerrohr wachsen. Ah, ja, stimmt. Leider. Stimmt, das habe ich total vergessen, ja. Das wäre echt cool, muss man sagen. Aber es wäre auch noch OP. Muss drei man... Eisen? Aber es wäre auch zu OP. No. Überleg mal, wie viele Bücher du dann easy machen könntest. Das ist. Aber wir sollten eh äh, zusehen, ne? Wegen Büchern, dass wir. Gut Acht was Minuten noch. Ja. Warte, das Will Ich dich ja nicht hetzen. Ja, ja. Ich lass ich mir trotzdem sein. Zeit. Ist mir egal, was du sagst. Okay, dann geh ich alleine. <lacht> Verwollt in der <lacht> Hölle, du Nein, Wichser. Das erste, was ich zensieren darf, danke. Nein. Geil. Weil hier ist ja, ja ich habe genug Eisen Content, hab ich gehört, was? was Warte mal, hin? ich verzauber das direkt mal. Jo. Ähm, ich überleg gerade. Schutz! Woo! Das ist nice. Problem und nächstes Zuckerrohr nachgewachsen. Hier hinten waren wir schon, ne? Ich und irgendwo äh, glaub schon. Zeig dich. Zeig dich, komm. Okay, ich würde aber dann langsam mal losgehen. Ja, ja, wir gehen langsam los, ich komm zurück. Oh, hier ist nochmal Gold, oder? Ja, hier ist nochmal Gold. Direkt abseits des Weges. Wir haben es einfach nicht gesehen, weil es hier unter so einem Vorsprung <lacht> war. Nice. Aber Gold ist hier gar nicht so selten, muss ich sagen. Also bisher... Nee, es geht. Also allgemein die Rate ist ziemlich... Oder wir haben einfach eine krasse Stelle. Also wir haben ja das gut... Das kann auch sein. Wir haben die perfekte Höhe, ne? Also ich glaube ja. halt einfach, dass es daran liegt. Und halt daran, dass hier einfach eine Höhle auch äh, von Hause aus ist. Aber... Jo. Okay, wo willst du dann hochgehen gleich? Dann lass ein paar... Ja, ich will hin, einfach wieder also. die Schlucht hochgehen. Ja, ja, ja warte, du, dann... Nimm dir schon mal die Sachen, ich strip mir noch ein, zwei Sachen, sag mal, ja, wenn also du alles abgebaut hast, dann komm ich zurück. Voll, ja, lass uns eben noch volle Rüstung machen, oder? Das Achso du ja, ja warte, ich habe noch neun Eisen. Ja, ich habe noch, äh, wie viel habe ich? 38. Ungebraten. Ach ach ja, gut. du also, ungebraten. Eisen ich habe dir noch was gebraten, das für dich. Ja, nice. Dann kannst du hier nochmal ja, verzaubern, hinter dir. nicht alles jetzt hier, weil das dauert einfach zu können wir immer zwischendrin machen, würde ich sagen. Das kostet echt viel Zeit. Hm. Nice, wir haben schon mal das nächste. Und ich habe zwei Hörungen, ja, Die kann ich zusammenknallen. Oh, uh, nice. Das Kannst auch, auch Power noch drauf machen? Ja, ja. Ich würde sagen, wir gehen auch auf den Amboss als nächstes. Mhm. Dafür, ist ja nicht schwierig. Nee, nee, dafür sollten wir auch genug haben. Ich bin auch voll äh, full Dings jetzt. Full Iron. Okay. Ja, ja, play. dann. Ich baue dann schon mal die Hauptsachen Project ab. Project Oh, nee. Ich krieg ah, immerhin auf der Brust brought. Das ist wichtig. Project ja, Kilo Hose und Prod. Prod auf der auf den Schuhen und auf der Brust, aber auf nichts anderem, auf dem anderen beiden, auf der Hose und auf Habe ich Hang. aber auch. Ja, ist nicht so schlimm, alles gut. Okay, ich nehme den, äh, oder nimm du. Nee, komm, ja, nimm du den lieber, weißt du? Ich will nicht <lacht> schuld sein, wenn der ich hab Angst. wenn der irgendwo reinfällt, dann bist du schuld, dann kann ich sagen. Okay. Kevin war unaufmerksam. <lacht> nice. oh. Lass die Chest einfach da. Ja, wir lassen dann wissen die wieder. Leute, wir waren hier. Ja, das wäre lustig, wenn Leute unsere Kiste finden. Weißt du was? Sehen. Ja. Oh, da oben oh, ist ein nee. Creeper. Hi, na? Hab ich dir vorhin schon gesagt. Creeper. Hörst du mir nie zu! Doch, ich hab dir zugehört, aber der beobachtet uns immer noch. Der kleine Spanner. Ja, ich spreche genau Findet mit dir. Findet sexy. Ja, jetzt guckt da weg, weißt du, wo ich <lacht> über rede, dass er uns ausspannert. Und da hinten ist noch ein Skelett. Lass okay, uns mal das drüber gehen. So. Ja, wollte ich gerade sagen. Eh, Boah, Mensch, ne. wir haben so viel gemeinsam. Ja. Alter wir okay, denken, nee, da geht's nur wieder wir runter. sogar genau gleich. Je geil. geil. Okay. Erstmal Fast Bridge, ne lieber nicht. So, einfach rüberspringen. Who cares? Okay, das okay dann scheint. gehen wir hier wieder hoch. Ja. Wie viel Zeit haben wir denn? Das ist T, 4 Minuten 42. Okay. Ah stimmt, man kann das mit Slash T machen, ne? Mhm. Ja stimmt. Ich kann dich auch zum Zensier bringen. Ah, nice. Ah, okay. Viel Spaß. <lacht> äh, einfach hier hoch. Ich vergesse es mit Absicht. <lacht> Aber eigentlich können wir es eh egal sein, weil ich meine, ja, wir werden es noch eher Ja, jetzt eh ab. Ah, lass das mal, soll ich das unzensiert drin lassen? Wir lassen es einfach nicht. Nee, Mann. Soll ich es echt nicht drin lassen? Na, lass so mit Absicht so ein Frame drin, dass die Leute so richtig so richtig suchten müssten. Dann wissen wir nämlich, wen es unbedingt interessiert hat. Ja, gut das kann man auch machen. Weil keine Ahnung, wenn uns denn so ein Benes Sniper, wissen wir direkt okay, Alter, er hat gekont geschaut. Ja. Ich okay, okay, aber das, das können auch Zuschauer. Äh hier kommt stecken, by the way Wasser. Ja, ja. Ja, okay. Oh, okay, da muss ja, ich ein bisschen sind anstrengen. Ja, unter dem Meer hier unter dem Meer vor allen Dingen unter oh, nice. dem unter dem Fluss, meine ich natürlich nie, unter dem Meer. Wird vielleicht gucken, ob wir noch ein bisschen ja, weiter lass vom noch ein Spawn Stückchen weggehen. Weiter genauer noch vom Spawn ein bisschen uns entfernen. Alter, hier sind wir reingegangen, das heißt von dort ungefähr kamen wir, das heißt wir gehen in die Richtung. Und ich würde sagen, ich den Loot drop ne, ist kein Thema. Lassen wir einfach. Give a fuck. Ja, das ist... Wir haben eh guten Stuff gefunden. Mhm. Haben wir auch sicher alles mitgenommen, ja, ne? Ja, ich habe die Dias auf jeden Fall und die dias -Spitzhörke. Und den Enchanter hast du, ja. Okay. Ja, ne, ne den habe ich nicht. Den hast du doch. Prank! Ich sagen. Prank, Baby! Ah, das ist ein Ausdruck gerade so. Nein, bitte nicht. Sag jetzt nicht, dass er den vergessen hat. Bitte. Das wäre so absolut abartig da noch mal runterzugehen. Das ist so ein Time Waste, also es wäre jetzt nicht schlimm, aber es ist halt einfach Zeitverschwendung. Okay. Schafe müssen wir können wir ignorieren, oder? Ja, lassen wir erstmal. Wir finden eh genug Viecher, also es ist nicht so das Thema. Viecher, das ja. sind Tiere. Mann, das sind Viecher in meinen Augen. <lacht> Die sind nur zum Essen da. Bist du hinter mir? Die sind nur zum da. Dafür existieren sie. Nein, Schwarz. Warte, Hühner. Federn. Ja, das ist wichtig für Pfeile. Ist gut. Oh, und Verderben. Creeper? Ich hab keinen Bock. Hier ist noch einer. Da ist noch einer. Oh Gott! Philipp! Protect mich doch! Ja, ich hab dich doch gewarnt. Der andere. Oh, hier, hi. Alter, wie viele hier? Ja, die Creeper-Army! Renn weg! Was? Lauf, lauf, lauf. Tschüssi, äh, tschüss Creeper, war schön mit euch. Aber wir Creeper gehen jetzt leider wieder. Das ist doch nicht mehr normal. Das ist auch nie mehr Einfach normal. laufen. Das sind mindestens fünf oder sechs Stück gewesen. Ist die große Sippentreffen der Creeper oder was? <lacht> ja. Da oh, da okay, hier ist die Border. Oh ja. Gott, ich hab mich kurz erschrocken. Die Creeper haben keine Familie. Ich dachte, die sind familienlos. Nee, nee. Alter, das sind ja doch soziale Wesen. Ich dachte, die sind ja, ja Lob, natürlich. dafür, sozial zu sein. Hm. Was ist das sozial? Was das nie gehört? Kommen das essen? Kann das trinken? <lacht> Zuckerrohr! Oh, das ist gut. Nimm mit. Aber ich glaube Zuckerrohr findet man auch jetzt noch recht viel, deswegen sollten wir das auch immer schön mitnehmen fleißig. Mhm. Wir Müssen es den anderen klauen. Ja, ja. Aber Hast lass uns so gleich... Ja, ich. ja, ja, lass uns noch mal laufen, lass uns auf... Hier oben ist noch welches, das nehme ich mit. Nochmal zwei. Äh, genau. Lass kurz essen. Aber lass auch nicht so nah an der Border bleiben, weil dann werden wir auch wieder... Da kann man uns leicht finden. Na. Oh, hier geht's runter. Oh! Wo Wollen du? wir da reingehen? Ah, hier unten rein, ja. Können wir machen. Meinetwegen, warte. Oh. Ja, ich mach sogar ein Water-Image. Wow, ich, ich habe hier extra noch Wasser hingemacht, Mann. Jaja. Ja. Aber ich muss das selber machen. Oh, Spine, Böden. oh ja, hi, na. Hi, Spidey. Ich schlag mal lieber nicht mit rein, sonst treffe ich dich gleich. Ich hab da echt okay. ein bisschen Respekt vor. Ich geh mal direkt mal ein bisschen runter. Weil wir können uns ja auch selber hitten. Für die Leute, vielleicht vielleicht finden wir eine Base von irgendeinem Team. Boah, das wäre krank. Das boah. Wär oh krank. Leute, ich hatte grad mega den Frame-Einbruch gehabt. Okay. Ja, auch. Ich komme. Kevin, was Oh, Skeletten. Skelette, okay. Skeletons. Ich Skeletons. Oh, hier geht's richtig schön runter. Holy shit. Schlucht. Nee, mein Chef! Mein Chef! Was? Ehrlich? Mein Chef, ja, komm runter, oh, runter, oh, runter. Leute. Als ob. Alter, das sind richtig viele Fäden! Okay, ich muss doch den scheiß koordinaten da zensieren. Oh, ein Skelett hinter dir. Ja, ist runtergefallen. Naja, scheiße, ja, ich lasse es. 10 Sekunden. 10 Sekunden. Bau ich, bau dich bau komm, bau komm rein, bau komm rein, rein! Oh, wo, wo bist du? Ja, ich, ich. Na, ist <lacht> egal, ich kann Ist egal, ist nicht Tschüss. Okay. Jo Leute, dann, dann hoffe ich es hat euch gefallen. Wenn ihr ersten like, da kommentieren, abonnieren, ja. damit ihr nichts mehr verpasst. Schaut doch gerne bei dem Sweden Mitsuri vorbei und bei Eben den ganzen anderen so Teilnehmern. Kenntin. Ja ja. Und, und <lacht> locken immer Leuten von den ganzen. <lacht> <lacht> ja Und deswegen freue dich auf die nächste Zeit. Zu mit genau. uns. Und Orflet wir Fall. werden die Welt unsicher machen. Ja. Adios. Wir farmen zwar jetzt viel, aber Dafür okay, yeah. werden wir die Wel Weltherrschaft an uns reißen. Okay, Dafür yeah. werden wir alle wegmachen am Ende. Yeah. Genau. Okay. Tschüss. Adios, amigos. Tschüssi.